Das Unternehmensergebnis, hier als Gesamtergebnis bezeichnet, lässt sich in die beiden Teilergebnisse Betriebsergebnis und neutrales Ergebnis Abgrenzungsergebnis aufspalten. In einem anderen Lehrvideo der Firma LBV-Tratt wird Ihnen die sogenannte Schmalenbachsche Kostentreppe als Instrument der Abgrenzung der Begriffe aus dem internen und externen Rechnungswesen, sprich aus der Finanzbuchhaltung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung vorgestellt. An dieser Stelle sollten Sie sich unbedingt nochmals die Bedeutung der folgenden Begriffe anschauen. Neutraler Aufwand – neutrale Erträge Zweckaufwand – Zweckertrag Grundkosten – Grundleistung Anderskosten – Andersleistung sowie Zusatzkosten bzw. Zusatzleistung Ohne dieses Grundwissen können Sie die nachfolgende Abgrenzungstabelle nicht korrekt ausfüllen. Aus der Gewinn- und Verlustrechnung der Gartenglück AG liegen folgende Daten vor. Die Umsatzerlöse in Höhe von 900.000 Euro sind Zweckerträge und damit gleich den Grundleistungen in der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Zinserträge in Höhe von 40.000 Euro sind neutrale Erträge, ihnen stehen in der Kosten- und Leistungsrechnung keine Leistungen gegenüber, da sie nicht betriebsbezogen und oder periodenbezogen und oder ordentlich sind. Die Löhne in Höhe von 300.000 Euro sind Zweckaufwand und damit gleich den Grundkosten in der Kosten- und Leistungsrechnung. Die Zinsaufwendungen in Höhe von 60.000 Euro sind neutrale Aufwendungen. Ihnen stehen in der Kosten- und Leistungsrechnung keine Kosten gegenüber, da sie nicht betriebsbezogen und oder periodenbezogen und oder ordentlich sind. Die Abschreibungen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung mit 120.000 Euro ausgewiesen, was der Höhe der bilanziellen Abschreibung entspricht. In der Kosten- und Leistungsrechnung jedoch mit 180.000 Euro angesetzt, was der Höhe der kalkulatorischen Abschreibung entspricht. Diese Beträge stehen sich in den beiden Spalten der kostenrechnerischen Korrekturen gegenüber. Der kalkulatorische Unternehmerlohn in Höhe von 40.000 Euro wird in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht ausgewiesen. Er stellt somit Zusatzkosten dar und wird daher in der Kosten- und Leistungsrechnung sowie als verrechnete Kosten in der kostenrechnerischen Korrektur erfasst. Die Spaltensumme der Erträge beträgt 940.000 Euro. Die Spaltensumme der Aufwendungen beträgt hingegen lediglich 480.000 Euro. Damit beide Spalten die gleiche Summe haben, fehlt somit in der Spalte Aufwendungen ein Restbetrag in Höhe von 460.000 Euro. Dieser entspricht dem Gesamtergebnis Unternehmensgewinn. Die Spaltensumme der Leistungen beträgt 900.000 Euro. Die Spaltensumme der Kosten beträgt hingegen lediglich 520.000 Euro. Damit beide Spalten die gleiche Summe haben, fehlt somit in der Spalte Kosten ein Restbetrag in Höhe von 380.000 Euro. Dieser entspricht dem Betriebsergebnis, Betriebsgewinn. Die Spaltensumme der neutralen Erträge beträgt 40.000 Euro, die Spaltensumme der neutralen Aufwendungen beträgt, beträgt hingegen 60.000 Euro. Damit beide Spalten die gleiche Summe haben, fehlt somit in der Spalte Neutrale Erträge ein Restbetrag in Höhe von minus 20.000 Euro. Die Zahl erhält ein negatives Vorzeichen, da der Saldo auf der Ertragsseite steht. Die Spaltensumme der verrechneten Aufwendungen beträgt 120.000 Euro. Die Spaltensumme der verrechneten Kosten beträgt hingegen 220.000 Euro. Damit beide Spalten die gleiche Summe haben, fehlt somit in der Spalte verrechnete Aufwendungen ein Restbetrag in Höhe von 100.000 Euro. Das neutrale Ergebnis ist die Summe aus minus 20.000 Euro aus dem neutralen Betriebsergebnis und den 100.000 Euro aus den kostenrechnischen Korrekturen. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen das Instrument der Abgrenzungstabelle anhand eines Beispiels vorgeführt. Im YouTube-Kanal der Firma lbv Drat finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.